Hat. Da oben links ist irgendwie ein Hebel, da kann du halt glaube ich abstellen. Okay, das war er falsch. Ich kann voll einfach treffen. Macht eine Fliege. Okay, der, ich finde, der hätte sich jetzt noch retten können, aber okay. Der Superman hat glaube ich nicht so viel drauf. Ich finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Okay, der stellt sich besser an als Superman, aber ich habe gar nicht geguckt, welches Level die haben. 2 äh, und 3 war das, glaube ich. Okay, das ist ein bisschen unfair, ne? Ja. Okay, Ach. jetzt haben sie mich. Ja. Kann ich Superman mal rausfliegen zum Teufel? Er ist schon fast bei 200. Ah, passiert? Er hat sich selber getötet, der Superman, oder? Du nee, ich habe auf den geschossen. Okay. Also okay, also, so geht's auch. Er war so schon das die ganze ich Zeit. Glaubt glaub der will, dass wir zu dem gehen, damit er uns raustragen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doppel! Oh, <lacht> Aber ich bin jetzt auch raus. Schon... Oh, ich habe einen Erfolg! <lacht> jetzt haltes Leid leider halbes Leid! Das steht ja auch ein, ich weiß es nicht. Das soll ja eigentlich. Autsch! Äh, oh Gott! Bist du auch rausgeflogen? Was? Ja. <lacht> Nein! Okay. <lacht> oh, Hühnchen! Ich habe sie nicht schön gesalten. Wir oh, haben sich diesmal ein bisschen besser angestellt, aber gegen ja. uns haben ich keine Chance. Genau, irgendwie habe ich mal abgeschossen in der Luft. Er konnte irgendwie nicht mehr sich retten. Ja. Ich toaste den mal zurück. wenn man mal kein schlechter Gewinner sein. Ein Toast auf uns. Wow, Daniel hat mir Toast geschenkt. Cool. Vorstammelt, du hast mir zugezwinkert. Oh, das gold. Yeah. You, der Daniel steht auf Gold. Tue ich wirklich. Ja, warum auch nicht, ne? Es, <lacht> ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie der Markt für Gold ist. Ist jetzt Silber wertvoller als Gold im Moment? <lacht> weiß ich nicht. Ich sag, ich nicht gleich raus. super war Level 15, nee. Man noch nicht, hat er gut spielen kann. Seit okay, wann kommen wir? Seit wann kommen wir denn? solche Wir sind normalerweise immer eingeschüchtert. Wie macht der denn da Schattenboxen? Okay, was? Ich glaube, das in meinen Raumschiff eingeflogen Sandwich. Sandwich. Bist, ich habe keinen getroffen. Mein Gott, geht mal alle weg hier. Die <lacht> mal auf Abstand. So, like Irgendwie machen die sich nicht so gut. Ich habe der Gizmo geht mir ja gerade voll. Sehr ich hab Superman gesandwicht. Bubblegun, Bubblegun. Oh Lock on. Ah. <lacht> <Careful>. <lacht> <What is that? lacht> uh, die kryptonien sind die größten Feinde der marianer ich getötet, aber ich fliege jetzt auch gleich raus. Den Comboangriff kriegen wir nie hin. wenn ich in so einer Staubwolke bin, dann müsstest du eigentlich verdrücken drücken können, damit du da rein mit rein kannst. Ich sehe irgendwie kaum, wie du den Angriff einsetzt. <lacht> ja. <lacht> Ich sehe immer nur ein Sandwich. <lacht> das ist mein Markenzeichen. Das lasse ich mir auf den Arm tätowieren. Oder auf den Arsch sehen. Was? Ähm, Daniel? Morty, ich konnte den nicht mehr angreifen. Also der ist jetzt gerade in den Abgrund bei mir gelaufen. Ja, bei mir auch. Ist das halt jetzt nur bei mir so eine Sache gewesen oder so? Ne, das war mir auch im Abgrund gelaufen. Ich hab, der ist gelaufen und ich wollte den angreifen, aber meine Angriffe sind durch den durchgegangen. Was ist das? Ach, so ach, das ich habe keine Ahnung, das war keine Fähigkeit oder so. Oh Gott, der seinen arm setzt der ein. Oh, jetzt setzt er seinen Plumbus ein. Ich habe gar nicht geguckt, welches Level die Damen sind. Uh, einer war, ich glaube, Level 11 und einer war irgendwie weit nicht, drei oder vier. Jetzt habe ich zum Beispiel die Knäuelböcke die eingesetzt. Ich glaube, okay. meine Bock mehr. Stay, me ich liebe es, Leute zu sandwichen. Raus. Ja, ja der hat Bock mehr. <lacht> die ist die ganze Zeit nach links gelaufen. Doch gar nicht. Ja, irgendwie nicht. So, ich, ich nehme alleine. Kann ich all deine Fähigkeiten ausrüsten? was ich. hat drei ausgerüstet. Und dein Schild damit. Aber jetzt hast du alle. Du hast das Spiel ausgetrickst. <lacht> oh Gott, Harley ist Level 21. Naja. Oh Gott. Aber L2, ey. Ja, aber der Teil, die kann uns wahrscheinlich alleine fertig machen, nee, habe ich das Gefühl, ey. Wir haben da jetzt bessere Perks. Was heißt ihr wir du <lacht> okay wenn du besser bist, dann bin ich auch besser. Stimmt auch wieder. Die stapeln sich doch, deine werden doch mal auch besser. Ja, ist gut. Ist mein Fehler. Oh Gott, der schickt mich mit seinem Handtäschchen. Oh, der macht ein High-Five bereit, pass auf. Wir oh, sollten der so geschrien wie ein Mädchen der Finden. <lacht> oh, ich wollte gerade <lacht> wir machen nämlich viel Schaden. Hab ich erledigt. Okay, okay. Ich, ich gehört dir doch nicht. Du bist vielleicht ein <lacht> niederes Wesen, aber aktuell bist du mein niederes Wesen. Ja Gott. Ja. <lacht> ähm. das war knapp Ja. hatte 138 äh. ey. was machst du denn da, Mit dem du denn da? <lacht> Was Ja. Ja. da Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nein, ich bin so wieder so... Ah oh dieses blöde Mistfeed. Ach, du bist da. <lacht> ja, ich bin da. So, typische Brick-Strategie wieder. Er steht da hinten. Macht nichts. Oh Gott, ich glaube, ich will raus. Ich glaube, ich will raus. Oh, danke schön. Ich <lacht> habe ich in die andere Richtung geboxt. <lacht> Was war denn das Mensch, Spruch, Daniel? meiner das 33. Ja, der ist ziemlich gut, ey. Hat der... Der, der, fliegt. Ah, der lässt mich nicht in Ruhe. Wir verfolgen hier glaube ich sogar eine Teamstrategie. Der hat mich. Ja. Also, wir ist mal die Strategie ist. Rick bleibt hinten, ballert uns die ganze Zeit ja, ja, ab Und Superman boxt uns weg. Aber ich krieg den Scheiß du Verpisser einfach nicht. Mal okay. yeah. weg, ich weiß, was du vorhast. Das wütend Ihr geht und <lacht> auf den Keks. Oh. Fuck. oh Gott, oh Gott. Was sagt er? Alter, ich krieg. War oh, super, wenn du nervst. Oh, die haben mich gerettet. Blue team. Was? Ja, ich wir verlieren das hier. Ey. Oh, ja, Der hat mich. Soin. Oh, ich habe Erfolg. Stimmungskanone. <lacht> ich Spiele 100 Matches in einer Truppe. Okay. Ähm, irgendwie ist bei mir Rick eingefroren. <lacht> ja, bei mir auch. <lacht> oh, der hat mich gefressen. <lacht> Kann das wagen? Ja, Hilfe. Boah, oh, der wollte mich in den Ab in den Abgrund laufen mit mir. Ich kann ja sagen, meine Technik zu probieren. Oh wow! <lacht> <I'm back again>. <lacht> Nein! <lacht> Enraged. Die fallen die ganze Zeit Sachen vom Himmel, die einen heilen. Ey. Ja. Next, ne? Ja. Ich glaube, ich glaube, Shaggy tut die ganze Zeit spawn. Ah, der hat mich packt. Sandwich. Stampfer. Stampfer. Ja. Ja. Die Wolke. War schon bei mir veräckt. Okay, Der hat äh, sich hier drauf kicken lassen, ganz ehrlich. Okay, nein, nein wo bist du hin? Hm. Ah, ich habe da auch gerade Stimmungskanone bekommen. Mann, lass mich doch mal angreifen, Tante. Wenn jemand empfindet, raushauen. Ich versuche, ich komme nicht an den Rand. Oh, äh, die macht die mich wütend. <lacht> Fuck. Leck mich Finn, leck mich. <lacht> ja, der hat irgendwie besser laufen können. Ich habe die ganze Zeit versucht Finn anzugreifen, die blöde Tante hat mich nicht vorbeigelassen. da okay. ist ja alles irgendwie schneller, oder bin ich mir nur ein. Ich merke jetzt keinen Unterschied, ganz ehrlich. Ich merke, dass wir auf die Fresse kriegen, aber Ah! Habe mich getreten, nachdem ich seine Scooby Snack vergessen habe. Ja klar, man frisst auch seine Sachen. Würde ich auch machen, wenn du mein Sandwich isst. Ich komme ja nicht dazu, irgendwas zu machen. Das Gefühl kenne ich. Ich komme dazu, was zu machen, aber nur, weil die sich wahrscheinlich auf dich konzentrieren. Oh Gott, der hat mich aus meiner Ich komme komm ja nicht dazu. da? Der hat mich. Ja, mich gleich auch. Mal oh. oh, geht aber weg von mir, Mann. Oh. Oh. Oh. Nee, geht nicht. Zu kämpfen ist unschön. Hat Gefühl, weiß ich was du meinst hier. Oh. Malerfackel! Oh, Ich habe den Scheiß Gummi, nicht Ach, nicht Gummi, er segel ihn nicht gekriegt. War nacke. Hier ist noch keiner von denen rausgeflogen. Der da ja, war. Da war. Habe mein Überbiss benutzt. Benutze gar nicht irgendwie diese Herzen, was müssen wir denn machen? Die einsammeln und dann, dann irgendwie. Ich glaube, wir müssen fünf sammeln und dann können wir irgendwie unsere neutrale Spezial machen und dann machen wir den ja irgendwie voll Schaden macht. <lacht> ich habe ihn gesendet, während der, du den, der eingefroren hast. <lacht> oh, das klingt nicht so schwer Herzen sammeln. Die Gegner, die waren auch nicht besonders stark. Ja. Ah. Was das? <lacht> ich benutze das immer, wenn du das machst, um die zu sandwichen. Ich glaube, dafür ist er auch glaube ich da, ey, damit der Partner die Zentren angreifen kann. Ja, ich kann, ich kann dabei nichts machen, wenn ich das mache. Ich wurde eingefahren vor Liebe. Oh. Ich auch. Oh. Ja, das ist gefährlich. Ja, wenn die Gegner haben, ne? Nein, <lacht> der, der klingt so weise, nicht so trocken, der Kerl ey. Der klingt richtig wütend, wenn der so langsam redet. Ey. Oh, ich hasse das, wenn ich mir den Nagel abbreche. Hm. Jetzt fliegen du Tante, du nervst. Ich war noch ein Herz? Was ja. hast Oh, jetzt weg. Ja. Oh, jetzt ist er sehr, sehr... <lacht> Nein, geh weg mit einem Baseballschläger. Was ha? Du nicht mich sein Sandwich. Ich will dich sein Daniel. Doppel Sandwich. sein oh wünschen. Gott, oh gott, ich fliege ja gleich raus. Ich jemand raus, bevor die mich rausschmeißen. Wie Soll ich das denn machen? Was sehe da nicht? Oh, nein. nein. Ich bin weg. Oh, Gott, oh, Gott, ja. Nein. nein. <lacht> ich brauche noch eins, ich brauche noch eins. Nein. Kommt her. Er packt einfach Pfeffer auf die auf. oder Salz. Ich mag meine Sachen gut gewürzt. Dann ah. Was macht? Niemand, der nimmt mehr Schaden oder so, wenn er ein Chicken ist oder so. Huh, geh weg. Komm her. Nein. Noch irgendwer. Hab ihn. Ja, du bist nicht sauer, du bist nur sehr, sehr verletzt, ich sehe schon. Hätte du mal gerne, ne? Ich damit Scheiße, der hat mich. Oh der! Mach die Fertig. Ah. Was? Oh, der, der, der, der, der, der hätte sich retten können, ganz ehrlich. Wrong. Ich habe meine Flagge über deine Flagge platziert. Was? Wie hat er mich denn jetzt rausgehauen? Ah, so kann man den Angriff benutzen. Hast du etwas gelernt, Daniel? Ja. Ich kann damit an der Ecke stehen. Alter! Alter, lass mich doch mal meinen Angriff machen. Okay, ich krieg hier gerade übelst auf die Fresse. Oh ja, ich auch. Ich will immer noch... Wo oh, bist du? Ich hab grad, bin gerade fliegen gegangen. Oh oh das ist keine Energie. Wir auch die ganze Zeit Herzen, ey. Au, Gott. Auf eine gute Jetzt haben wir uns fertig gemacht, ey. Ja. Ja. Okay. jetzt nicht mehr reingekommen. Ja, ich habe auch Elektrizität. Finn hat sich selbst umgebracht. Der ist einfach in den Abgrund gegangen. Okay, dann. Ich glaube, der hat schon aufgegeben. Ja, oh nein, ich hatte fünf. Oh, komm her. Ich hab den in die Härte gesprungen. Was hat du denn? Ja ja. Oh, ich glaube, Finn hat auch aufgegeben. Der bewegt sich nicht. Yep. Ja. Sag, sag ich doch, Finn. Der hat sich. Finn, der ist einfach an mir vorbeigegangen und ist den in den Abgrund gerannt vorhin. Ja, das ist schon scheiße, wenn man so schön und gut ist. Oh Gott. Hat der gerade eine Gar der, der Test, der hat der Rakete an sich gebunden. What? Was? War das deine Rakete? Die mal mit so einem blauen Faden an den verbunden. Oh recht? Die hat den verfolgt. Du bist ja hier der einzige mit einer Rakete. Der hat mich gefressen. aber oh, meine Rakete, jetzt Ja, Genau das meine ich, weißt du, die hat äh, sich an den dran geheftet irgendwie und äh, die Der scheint wie so ein mädchen <lacht> der Film, Oh, noch mal. Der wollte auf meine, der wollte mit seiner Kettensäge auf mich los, ich habe den in der Luft eingefangen damit. Alles gut. Hey, warte mal. Guck mal hier. Ah, warte. Ich wollte den Abgrund hier ablocken mit meinen. <lacht> abblocken? Ich wollte den Abgrund hier mit meinen elektroschocker ja so ablocken, damit er nicht mal hochkommt. <lacht> ich habe da ein bisschen geholfen. Fuck. Jetzt hat er mich ja <lacht> Ich habe finnentjunkert. Habe es sich jedenfalls so angehört. Ich spiele nämlich Mir fällt gerade auf, ich spiele die ganze Zeit dieses Herz-Special-Ding, ey. Ja. wir normal spielen oder was? Nein, nee, ich meine nur. Ich hab das schon ganz vergessen gehabt. Nein, ich bin Huhn. Also solange will ich sowieso nicht mehr spielen, so. Bis 19 Uhr, so. Ja. Oh, gerade auf die Uhr geguckt. I just oh, have so many... oh, ich bin da raus Ah, immer wenn ich. der hat mich. Oh. Nein, nein, nein, schon nein. Nein. Na, da kommt schon der nächste. Na, kann man raus ausweichen? Weiß ich nicht. Manchmal komme ich da irgendwie raus. Ich glaube, die machen eher Unfertigteile. Ja, ich habe meine Rakete auf dich gelenkt. trennen sich aber auch ganz schön auf die Herzen hier. Da ja. Ja, ja, ja, aber gemacht aber wir liegen ja, ja, das ist nicht wirklich ein satz aber okay <lacht> Ja, das ist ein Orden und Adventure -Time. das habe ich Freunde, die nur koreanisch spricht? <lacht> äh, keine Ahnung, <lacht> wie so ein Einhornwesen. Irgendwie Freundin von Jake, und irgendwie spricht die nur koreanisch. <lacht> Nein, ich war gerade meine Flagge da reinpacken. ich bin gesprungen habe mich dadurch eliminiert noch ja, mal gegen die äh, ja, der, der ging will gleich. gar nicht die bock wir sind denen zu schlecht der hat vier kills gegen uns gemacht ich habe einen Sold erledigt ich habe die alle kaputt gemacht